Der Alltag eines Paketzustellers. Von die 100 Stopps an zwischen 20 und 30, die was nicht sind. Die spannende Gründung eines Startups. Dann hat man wirklich Ups und Downs den ganzen Tag über und äh, durch die schnelle Entwicklung, das, das, das dreht sich ganz, ganz schnell. Die Challenge eines Softwareentwicklers. Ja, jeder Paketdienstleister hat natürlich auch seine Eigenheiten. Und das gute Gefühl, CO2 zu sparen. Es ist halt rein umwelttechnisch ein super Vorteil. Konnte jeder seinen Beitrag leisten, <lacht> indem er es dort einlagern lässt. Abholen, retournieren, versenden. Die Zeiten, in denen Karina vergeblich auf ihr Paket wartet oder es in irgendeinem Geschäft im Nachbarort umständlich abholen muss, sind vorbei. Mit ihren rund 250 intelligenten Abholstationen bietet das Corporate-Startup der Salzburger G. MyFlexbox das größte offene Smart-Locker-Netzwerk in Österreich an. Das erste Mal gesehen habe ich die MyFlexbox tatsächlich direkt in der Nähe von meiner Arbeit, weil der Kleine ähm, ums Eck steht eigentlich und dann ist mir irgendwann aufgekommen, dass da recht viele ähm, Packerl eingeliefert werden und, und, und eingelagert werden von allen möglichen ähm, Zustellern. Und da bin ich mir mal erkundigt, was das ist und habe dann eben festgestellt, dass man da, sich seine Pakete direkt dorthin schicken lassen kann. Und es ist halt echt cool. Wenn ich online was bestelle, äh, dann habe ich eben den riesen Vorteil, dass ich mir aussuchen kann, dass ich mir so ein Paket in die, in die MyFlex-Box einlagere. Und ich bin dann dadurch überhaupt nicht abhängig, dass ich zu Hause sein muss, sondern ich kann ähm, das zu jeder Tages- und Nachtzeit ähm, aus einer Box holen. Und ähm, auch überall. Also sei es jetzt die Box, die in der Nähe von meiner Arbeit ist, oder ich war letzte Woche. Ähm, geschäftliche Niederösterreicher hätte man theoretisch nach Niederösterreich bestellen können und dort abholen. Nicht nur KundInnen sparen sich Zeit und unnötige Wege. Auch die internationalen Paketdienstleister, die myFlexbox für die Zusammenarbeit gewinnen konnte, profitieren vom großen Netzwerk. Ich habe am Tag 100 Stopp ungefähr. Von den 100 Stopp sind zwischen 20 und 30, die es nicht daheim sind. Und ich muss nicht 30 Mal im ersten, zweiten Stock auflaufen und dann ist die Kundschaft sowieso nicht daheim, sondern ich bringe das alles zur Box. Da kann ich hinfahren, wie ich lustig bin. Öffnungszeiten gibt es keine. Für mich ist es Zeitersparnis von einer halben Stunde, Stunde ungefähr. Wenn ich mit meiner Zustellung, mit meiner Tour fertig bin, fahre ich zur MyFlexBox, stelle meine Backel zur, hole meine Pakete ab und mein Arbeitstag ist erledigt. Durch die Zustellung von mehreren Paketen mit nur einer Fahrt leistet MyFlexBox auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der CO2-Bilanz. Das zeigt eine Untersuchung des Österreichischen Handelsverbands. Da ist rausgekommen, dass man sozusagen 50 Prozent der Zeit einsparen kann und 24 Prozent des zurückgelegten Weges. Also grundsätzlich Paketboxen vorausgesetzt, sie sind natürlich. Zahlreich vorhanden in der Nähe der Wohngebiete äh, haben natürlich den Riesenvorteil, dass es einfach auch einen ökologischen Effekt hat. Alle alternativen Zustelloptionen, da haben wir uns angeschaut den Zeitraum äh, 2020 bis 2021, und wir haben da gemessen, dass wir 474.000 Kilo CO2 eingespart haben, ganz einfach deshalb, weil halt. Äh, Empfänger von Beginn an gesagt haben: Ich bin nicht zu Hause, ich lasse das Paket in eine Paketbox zum Beispiel äh, liefern und dadurch einfach Fahrten eingespart wurden. Die österreichische Erfolgsgeschichte von MyFlexBox beginnt 2018. Mitarbeiter der Salzburger G hatten die Idee, smarte Schließfächer als Übergabeort für kaputte IT-Geräte zu entwickeln. Und wir haben dann einfach die Idee weiterentwickelt und geschaut, okay, was kann man mit SmartLock sonst machen und haben dabei ganz, ganz viele Use-Cases entwickelt und sind dann eben dort darauf gekommen, dass das Thema Paketdienstleistung, also der Paketmarkt, die Last-Mile-Logistik einfach ein, ein, ein, ein Riesenthema ist, dass das Paketvolumen extrem stark anwächst. Dabei ist aber auch die Infrastruktur der Paketdienstleister bereits schon am, am Limit, am Kapazitätslimit. Und da haben wir gesehen, dass wir einen riesen pain -Point am Markt haben und mit einer Smart-Locker-Lösung auch auf jeden Fall hier einfach beitragen können, um die last mile logistik da zu verbessern. Das junge Unternehmen hat sich innerhalb kürzester Zeit fest am Markt etabliert. Mittlerweile besteht das Team des Startups aus rund 20 MitarbeiterInnen, die durch die intensive Arbeit an dem Projekt eine enge Gemeinschaft geworden sind. Gerade im start bereich also man kommt in der Früh rein, ist gut drauf, dann hat man wirklich Ups und Downs den ganzen Tag über und ähm, durch die schnelle Entwicklung, das, das, das dreht sich ganz, ganz schnell und ähm, gerade auch wenn man am Anfang so ein kleines Team ist, hat jeder viele Aufgaben. Das schweißt natürlich sehr zusammen, also auch die, die Rückschläge zusammen, ganz intensiv zu erleben, aber auch die ganzen großen Erfolge. Also unsere ersten Standorte, die wir errichtet haben in Salzburg, dann die ersten außerhalb von Salzburg, unsere ersten 50 Standorte in Wien und so weiter, das ist natürlich extreme Erfolgsgeschichten, die, dann, die man zusammen feiert und, und das macht sehr, sehr viel Spaß. Der Grundbaustein des Erfolgs der MyFlexbox ist, dass es sich dabei um ein offenes System handelt. Das Besondere, KundInnen können Anbieter unabhängig ihre Pakete an die Abholstation schicken lassen. MyFlexbox arbeitet mit internationalen Paketdienstleistern wie DHL Express, GLS, DPD und UPS zusammen. Für die Entwicklung, die bei MyFlexbox komplett in-house stattfindet, war die Einbindung von verschiedenen Anbietern in eine Plattform besonders spannend. Die größte Herausforderung ist die, dass wir von vornherein gewusst sind, dass wir ein offenes Netzwerk sind und immer bleiben möchten. Das bedeutet, dass natürlich die Komplexität extrem wächst. Und da haben wir unser System wirklich von Null auf entwickelt, damit wir das immer gewährleisten können, dass jeder Partner in seinen Eigenheiten, in seinen Prozessen optimal abgedeckt werden kann. Jeder Paketdienstleister hat natürlich seine Eigenheiten, jeder hat andere Prozesse und da ist es wichtig, sich sehr tief im Detail sich mit dem Paketdienstleister abzustimmen auf prozessualer Ebene und dann dementsprechend die Prozesse in die IT-Landschaft zu integrieren. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir immer wieder weitere Partner in unser Netzwerk zu integrieren. Mit UPS sind wir auch stolz, dass wir einen weltweit tätigen Paketdienstleister überzeugen haben können. Die nächsten Ziele des Startups sind, noch weitere Paketdienstleister zu gewinnen und in das System zu integrieren. Auch mit Online-Shops soll weiterhin verstärkt zusammengearbeitet werden. Von der Netzwerkentwicklung ist unser Ziel, dass wir bis Jahresende 400 Standorte errichten und dann bis 2025 bis zu 1000 Standorte errichten, damit wir wirklich ganz Österreich bei jedem abdecken können und einfach wirklich bei jedem Endkunden auch leicht erreichbar sind und unser Netzwerk in ganz Österreich gut vertreten ist. Die Vision der Startups, die Smart City der Zukunft, treibt das MyFlexbox-Team stetig an. Und so wird die Erfolgsgeschichte von MyFlexbox also noch weitergeschrieben. Eine vielfache Win-Win-Situation für die verschiedenen Paketdienstleister, die sich wichtige Ressourcen bei ihren Fahrten sparen, für die zufriedenen KundInnen wie Karina, die sich Zeit und Stress ersparen und für die Umwelt durch die Einsparung von vielen Tonnen CO2. Und das ist so wiederum ein Gewinn für uns alle.